du überlegst, ob eine Lehre bei Baumit für dich das Richtige ist? Dann schau dich in unserer Lehrwerkstätte um. Top ausgestattete Werkplätze, modernste Technik, hochwertigste Werkzeuge und bestes Equipment. Viel Spaß bei deinem Rundgang durch die Lehrwerkstätte von Baumit.